Oh. Ich Das angekommen. Ich kann jetzt so Strom sparen wie noch nie. Noch nie. All Alle Lampen hab ich angemacht. Ja, und Mir wird gespart. Hey Leute moin. Grüße aus meinem Corona Studio. Ja, ihr habt nicht gehört. Ich hab's geschafft. Ich hab Corona. Aber mir geht soweit gut, also kann ich sagen, mir läuft die Nase ein bisschen stärker als normal, ansonsten leichte Kopfschmerzen jetzt, also ganz einfache Grippesymptome, also nichts Böses irgendwie, also mir geht es soweit gut. Ja, Grund des Videos, Päckel ist angekommen, ich kann jetzt Strom sparen wie noch nie. Weiter, moin. Heute mal ein kurzes Video aus dem Homeoffice. Hab vorhin beim Rumgucken und, und die letzten Tage auch ab und zu mal immer wieder die Werbung für Energiespargeräte gekriegt. Wissen Sie, wieso Google jetzt auf die Idee kommt, ich möchte Energie sparen? Jedenfalls wurde durch es die letzten Tage habe ich öfters mal diese Geräte hier und ähnliche angezeigt gekriegt. Mir ist natürlich klar, dass das totaler Quatsch ist. Ich sei denn, du baust das direkt in den Zähler ein und tust den Zähler manipulieren oder wie auch immer. So ein Gerät in Einfach in die Steckdose schieben, kann gar nicht funktionieren, theoretisch. Es sei denn, da ist ein Ausgang dran, dass das, was weiß ich, den Kühlschrank noch eine Stunde pro Tag laufen lässt oder sowas. Verschiedene Hersteller gibt es da, die das anbieten. Und ich habe jetzt hier, komischerweise wird das direkt vom Kaufland auch vertrieben für 16, 17 Euro Wobei ich ein bisschen enttäuscht bin, dass Kaufland auch auf den Zug aufspringt und mit der Dummheit der Leute Geld verdienen will. Energiesparen, je nach Kundenverhalten und Feedback, kann die elektronische Sparbox in einer Familie mit vielen Elektrogeräten und Ladetransport verwendet werden. Je nach Kundenverhalten und Feedback kann die elektronische Sparbox in einer Familie mit vielen Elektrogeräten und Ladetransport verwendet werden. Um eine stabile Spannung zu gewährleisten und den Strom auszugleichen, Spannungsstabilität zu verhindern. Strom stabil auszugleichen und einen Energiespareffekt. Und verbessern Sie die Nutzung von Elektrogeräten, vermeiden Sie Stromverschwendung und verlängern Sie so die Lebensdauer des elektrischen Produkts. Sicher und zuverlässig: Das Energiespargerät gibt den Strom, den es durch Verwendung eines kondensator gespeichert hat, reibungsloser und ohne Spitzen wieder ab. Wenn es unter der Nennlast arbeitet. Die Außenhülle ist feuerfest und explosionsgeschützt. Also das saugt sozusagen den Strom in sich rein, habe ich jetzt ja anhand der Beschreibung verstanden. Und gibt den wieder raus, wenn der Strom jetzt im Netz aufgrund irgendwelcher Schwankungen wieder weniger wird. Ist. ist auch ein bisschen, bisschen klein dafür, passt theoretisch nie allzu viel Strom rein. <lacht> außerdem möchte möchte dazu ja noch ein Inverter drin sein der den strom dann wieder zurück ins netz gibt man kann nur fünf sterne Nee, echt ich kann nur fünf sterne bewertung geben macht ich erstmal keinen schlechten Eindruck. Neuer Typ, intelligent, digital und powerful, elektrische die Saving Device. Diverse Angebote gefunden. ich weiß jetzt nicht mehr, wo es ist, wenn ich die nächsten Tage nochmal ein Angebot kriege, blende ich das auch noch mal wieder ein. Jedenfalls die Geräte belaufen sich überall so für, wie hier Kaufland 1688, das geht bis zu 60 Euro ungefähr. Ja, jedenfalls sollen angeblich dein, deine Stromrechnung sparen. Ich staune eigentlich, dass Kaufland auf diesen Zug auch mit aufspringt und an, an der Dummheit der Kunden dran verdienen will aber na gut ich enthalte mich mal hier irgendwelche meinung ich finde eigentlich so macht das gerät erstmal in lustigen das hätte vor 30 40 jahren als man noch die alten zähler hatte wo die scheibe sich dreht hätte das vielleicht was gebracht heutzutage unterscheiden die Stromzähler aber unter Kapazität tiefer und induktiver und Scheinlast und du kriegst nur das berechnet, was du wirklich verbrauchst. Also von daher kann das Gerät gar nicht bringen, es sei denn du hast noch so einen alten, mit so mechanischen Stromzähler. Nutzlast 28.000 Watt. Wow! 28 kW, das müsstet dir mal vorstellen. 28 kW, das müsstet dir mal vorstellen. So, dazu gibt es noch eine Stromspurbox im Zweierpack. Ach, du kriegst gleich zwei Söhn-Boxen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Kunden fügten auch dem Warnkäpf. Hinzu viermal Energiesäge wird wahrscheinlich doch ganz gerne gekauft und insgesamt eine Bewertung. Ich habe wohl schon mal probiert, ich kann nur eine 5-Sterne-Bewertung abgeben. Aber gut, vielleicht wäre das ja anders, wenn ich das jetzt kaufen würde. So, dazu gibt es noch eine Stromspurbox. Im Zweierpack? Ach, du kriegst gleich zwei Sinneboxen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Wenn man das so liest, klingt das für einen Laien, der keine Ahnung hat von dem ganzen Zeug, unter Umständen doch ziemlich plausibel. Aber irgendwie doch, dass die, die Dummheit der Leute, das von Kaufland, Ja, ich wollte jedenfalls das Ding mal sehen und habe mal ein bisschen umgeguckt. Und ich habe es gefunden für 5 Euro ungefähr, jetzt insgesamt mit Versand. Zahle ich, wenn das aus China kommt. In vier Wochen wird es geliefert wahrscheinlich. Beziehungsweise, was schreiben Sie, wie lange liefert? Lieferung am 18. Mai. Im Prinzip packen die das jetzt in Hongkong in, in Dampfer. Und wenn der hier ist, dann... Ja, ich habe hier zugeschlagen und melde mich, meld mich dann mal wieder, wenn das Ding da ist. Ja Leute, in drei Monaten sparen wir Strom ohne Ende. Und aus. Ich melde mich dann. Ich bin ist Peckleisch angekommen. Ich kann jetzt Strom sparen wie noch nie. Alle Lampen habe ich angemacht. Nur wird gespart. So sieht es aus, sogar gut verpackt für ein einfaches, nichts-könnendes Spielzeug. So sieht das Ding aus, weiter ich nicht dazu dem Ding. Power Factor Sever. So, Ist letzten Endes hier ein simples kleines Kestel. Stecker, chinesische Variante, allerdings habe ich schon mal probiert, äh, leuchtet eine LED hier. So, ich habe es gerade brutal aufgemacht. Allerdings gab es doch eine Schraube, die habe ich hier nie für voll genommen. Ist auch gar nicht so zu sehen. Hat es einfach mit durchgedruckt, na gut. So, was ist drinne? Einfach nur Ansteuerungselektronik für eine LED. Und ich denke, in der Kasten könnte ein kleinen Kondensator könnte, könnte das sein. Steht nicht drauf. Klickt man den auseinander. Und man kann laut Hersteller bis zu 90 Prozent eine Strom, die berufen sich letzten Endes auf auf die Bereinigung der Scheinleistung, was ja aber Quatsch ist, da die Scheinleistung ja von den Zählern gar nicht mitgezählt. In den 70er Jahren wurde die Scheinleistung noch mit abgerechnet und da konnten die Zähler das nicht rausrechnen. Heutzutage kann jeder Stromrechner unterscheiden zwischen Schein und Wirkleistung und berechnet ihr nur die Wirkleistung. Also ist dieses Gerät der totale Quatsch. Ja, wahrscheinlich habt ihr das Ding ja schon in Gebrauch und spart fleißig. Ich habe gelesen, jede zweite europäische Familie hat das schon im Haushalt, das Gerät. Ja, mich hat es eigentlich durch mal interessiert. Ich muss das in der Hand halten. Und ich sage mal, für, für knapp 5 Euro tut das nie weh, das mal einfach so aus Spaß zu bestellen. Ah, ihr könnt jetzt mit der Umwelt kommen oder so, aber na gut. Ja, anderes Thema. Bin ja jetzt gespannt, ob das mit dem Licht reicht. Wie gesagt, ich habe es mal kurz eingeblendet, ich habe alle Lampen angemacht. Ich hoffe mal, die Meine, mein Greenscreen ist komplett ausgeleuchtet, dass da nie allzu viel Schatten wirft. So sieht es nicht besonders gut aus im Licht. Ich weiß nicht, ob es der Rechner ausmacht Also wenn ich das hier auf der Kamera sehe, äh könnte, könnte eng werden. Also auf alle Fälle muss ich mir noch mal irgendwas an Lampen kaufen. Irgendeine schöne, richtige helle Fotolampe. Ich habe ja hier die beiden gesehen. Die sind ja aber mehr mit dem gedacht, wenn man unterwegs mal ein bisschen Licht braucht. Aber die machen eigentlich gar nicht gut. Da hatte ich ja in der Höhle gefilmt. Ja, hier zeige ich euch noch mal eine Seite, über die solche Geräte verkauft werden. Am Anfang fällt hier gleich der Name Nikola Tesla. Abgesehen davon, dass das wirklich einer der bedeutendsten Wissenschaftler seiner Zeit war, werden mit ihm aber auch gern viele Verschwörungstheorien ausgeschmückt. Eine der großen Theorien ist freie Energie. Wobei die Verschwörungstheoretiker gar nicht bedenken, dass es freie Energie in dem Umfang, wie sie sie suchen, gar nicht gibt, beziehungsweise wie sie ja schon haben. Stichwort Wasserkraft, Sonnenenergie, die erwarten eher irgendwelche exotischen Erfindungen mit Magneten, was alles so in Richtung Perpetuum mobile geht und so was, und glauben... Die Erfindungen wurden alle schon gemacht, werden aber von den Energieunternehmen zurückgehalten, um höchstmöglichen Profit mit veralteten Technologien zu machen. Sie vergessen dabei nur, dass die Energieunternehmen, wenn es möglich wäre, diese neuen Anlagen nutzen würden, um ihren Profit noch mehr zu vergrößern. Ja, die drei Herren, die hier als Erfinder des Geräts dargestellt werden, die fand ich auch auf anderen Internetseiten, wo sie zum Beispiel eine Versicherung gegründet haben oder irgendwelche anderen Erfindungen präsentieren. Also sind das auch einfach bloß paar Fotos, die mal irgendwo in gegriffen hat und gut ist. Ja, und hier diese Frau, die das Gerät auch nicht benutzt, das ist Anne Roberts, eine Britin, Der ihr Mobilfunkprovider hat den Monatsbeitrag alle 10 Minuten abgerechnet und wollte daraufhin eine Zahlung von 27.000 Pfund eintreiben. Hat also auch weniger mit dem Gerät zu tun. Das war einfach mal eine kurze Info. Wer seine Energierechnung wirklich drosseln will, der soll es bitte auf folgende Weise tun. Und tschüss.